wie Kann ich in Starter Werte in verschiedenen Variablen zählen? Zunächst mal die Frage: Wozu kann ich sowas überhaupt gebrauchen? Angenommen, wir haben folgendes Beispiel: Wir haben einige Menschen befragt, welche Instrumente sie spielen können, und haben da uns auf drei Instrumente beschränkt. Gitarre mit dem Variablennamen war 1, Klavier war 2 und Trompete war 3. Und dazu habe ich mal einen kleinen Datensatz mir ausgedacht. Der sieht folgendermaßen aus. Die erste Person, die wir befragt haben, hat hier jeweils eine 0 stehen. Die 0 bedeutet, dass die Person das jeweilige Instrument nicht spielt. Das heißt, diese Person spielt keines der drei Instrumente. Die zweite Person hat hier eine 1, bei äh, der Variable war 1. Das heißt, die Person spielt das erste Instrument, was wir abgefragt haben. Das war hier Gitarre. Die anderen beiden Instrumente spielt die Person nicht. Dann haben wir hier den Befragten Nummer 3. Dort haben wir eine 1 bei, bei dem zweiten Instrument, also dem Klavier. Und dann haben wir die vierte Person, die hat eine 1 bei dem dritten Instrument, also Variable 3. Das war Trompete. Die fünfte Person spielt zwei Instrumente, Gitarre und Klavier. Sechste Person spielt auch zwei Instrumente, Gitarre und Trompete. Siebte Person spielt auch zwei Instrumente. Und die achte Person jetzt drei Instrumente, also alle drei, die wir abgefragt haben. Jetzt möchten wir gerne eine Variable erstellen, die jeweils einfach zählt, wie häufig der Wert 1 bei einer Person vorkommt. Das heißt, wir gehen folgendermaßen vor. Bei der ersten Befragten wird gezählt, wie häufig kommt in diesen drei Variablen der Wert 1 vor. Da er gar nicht vorkommt, muss hier dann nachher eine 0 eingetragen werden. Die nächste Person Spielt eins der drei Instrumente. Es wird also gezählt, wie häufig kommt die 1 in den drei Variablen vor. Das Ergebnis ist der Wert 1. So geht es dann weiter für alle äh, diese Fälle. Und bei der achten Person wird gezählt wieder, wie häufig kommt die 1 vor. 1, 2, 3 mal, also wird hier der Wert 3 reingeschrieben. Und dann kann ich eine Häufigkeitstabelle erstellen, wie häufig die, ähm, wie viele Instrumente die Befragten spielen können. Okay, wie gehen wir dabei vor? Zunächst mal lösen wir das Ganze mit dem EGEN-Befehl. Das ist eine Erweiterung des Generate-Befehls mit der AnyCount-Funktion. Dafür schauen wir uns zunächst die Hilfe des EGEN-Befehls an. So, Im EGEN-Befehl sehen wir jetzt zunächst, wie der im Prinzip aufgebaut ist, also die Grundstruktur des EGEN-Befehls. Das sehen wir hier. Und äh, zwar folgendermaßen: Erst, Wir schreiben immerhin egen als Befehlsname, und dann schreiben wir hin, wie die neue Variable heißen soll, ist gleich, und dann dahinter eine Funktion mit verschiedenen Argumenten. Und natürlich bei Bedarf kann man hinten Optionen äh, anfügen, wie wir das von allen anderen Befehlen in Starter auch kennen. So. Und jetzt müssen wir zunächst mal auswählen, welche Funktion für unseren Anwendungsfall die korrekte ist. Praktischerweise ist das gleich die erste, die hier angezeigt wird, diese AnyCount-Funktion. Und die ist folgendermaßen aufgebaut. Ich schreibe AnyCount, dann in Klammern eine Variablenliste, Komma Values und hier hinten dann NumList, das ist also eine Werteliste von ganzzahligen Werten. Und ähm, Das heißt, wenn wir das Ganze kombinieren, schreiben wir dann gleich hin Egen, neue Variable ist gleich und dann hier an der Stelle, wo hier Funktion in Klammern äh, Argumente steht, fügen wir dann ein AnyCount, in Klammern, eine Variablenliste, Komma, Values und hier hinten eine Werteliste. Mit den Werten, die wir zählen möchten in den Variablen. Okay, schauen wir uns das mal an dem Beispiel an. Wir sagen zunächst mal Agent als Befehlsname. Dann sagen wir, wie die neue Variable heißen soll. Hier Anzahl Instrumente ist gleich. Dann sagen wir als Funktion AnyCount. Und dann kommt in Klammern die Variablenliste. Die Variablenliste besteht hier aus den Variablen var1, var2 und var3. Die kann man alle einzeln hinschreiben. Oder man verwendet dieses Bisszeichen hier und schreibt dann var1 bis var3. Klammer zu, Komma, Values in Klammern 1. Hier schreibe ich jetzt also die Werte hin, die Starter zählen soll. In diesem Fall ist das einfach der Wert 1. Genauso kann man hier hinten auch eine Werteliste verwenden, wenn man das möchte. So, das, den Befehl führe ich aus und wir schauen uns das Ergebnis an. Und dann sehen wir jetzt, dass es folgendermaßen funktioniert hat. Bei dem Fall Nummer 1 haben wir jeweils eine 0 stehen. Somit ist die Anzahl der Instrumente, die diese Person spielt, bei 0. Dann haben wir den Fakt Nummer 2. Dort haben wir ein Instrument, nämlich in dem Fall Gitarre, die anderen beiden Instrumente werden nicht gespielt, entsprechend wird der Wert 1 eingetragen. Bei den nächsten beiden Befragten ist es genauso, die spielen eins der Instrumente. Dann haben wir hier den Fall 5. Da sehen wir jetzt, dass in diesen drei Variablen, Sie erinnern sich, dass die Person zwei Instrumente spielt. Also hier Gitarre und Klavier. Und somit wird hier hinten der Wert 2 eingetragen, weil zweimal in den drei Variablen der Wert 1 gefunden wurde. Genauso ist es bei den Befragten Nummer 6 und Nummer 7. Und schließlich die Person 8 ähm, spielt alle drei Instrumente und hat so wird ähm, hier hinten den Wert 3 eingetragen bekommen. Gut, und diese neue Variable können wir jetzt verwenden, um damit äh, Analysen durchzuführen. Einfachstes Beispiel wäre, dass wir eine Häufigkeitstabelle für die neue Variable erstellen. Dafür schreiben wir tabulate Anzahl Instrumente. Das führen wir aus und gucken uns das mal an. Das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe jetzt hier stehen dass wir ähm, eine Person haben, die null Instrumente spielt. Also wenn man jetzt diese Häufigkeitstabellen interpretieren möchte, muss man sich klar machen, okay, hier vorne die Ausprägung der Variable, das ist die Anzahl der Instrumente, die die Person spielt. Und hier steht jetzt, wie viele Befragte in diese Kategorie fallen. Also wie viele, bei wie vielen Befragten wir diese Ausprägung finden. Wir haben also eine Person, die null Instrumente spielt. Dann haben wir hier drei Personen, die ein Instrument spielen, wir haben drei Personen, die zwei Instrumente spielen und wir haben schließlich eine Person, die alle drei Instrumente spielt. Das war es zum agent any befehl Viel Erfolg!